Das waren zehn super spannende Projekte und ich bin immer noch beeindruckt, weil die Jugendlichen erst im Prinzip gestern Morgen sich tatsächlich für eine Idee entschieden haben und dann in kürzester Zeit hier tatsächlich 3D-Welten äh, bis hin zu Bildungsprojekten und Games umgesetzt haben. Ähm, jetzt wird sich die Jury zurückziehen, um ihr Urteil zu fällen. Und wir haben alle eine halbe Stunde Zeit, um Kaffee und Kuchen und Essen und Getränke zu sich zu nehmen. Aber vorher, Achtung, Achtung, Achtung, alle sitzen bleiben, könnt ihr nämlich abstimmen für den Publikumspreis. Das heißt, ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit, eine Stimme abzugeben für euer Lieblingsprojekt. Ruft einfach die URL auf mit eurem Smartphone oder scannt den Barcode ein. Ja, ich sehe schon, alle Handys werden gezückt. Die Leute, die etwas weiter hinten sitzen, können nachher noch nach vorne kommen. Ihr habt in den nächsten zehn Minuten Zeit, eure Stimme abzugeben. Und dann treffen wir uns um 20 nach wieder hier zur Preisverleihung. Ihr super und ihr habt alle gewonnen. Alle Preisträger bekommen gleich tolle Gutscheine von Get Digital und zum anderen auch tolle Technik- und Informatikbücher. Und äh, unten an der Rezeption liegt eine Liste aus und alle Preisträger können sich da ein Buch aussuchen in der Liste und sich eintragen lassen und das bekommen die dann später von uns zugeschickt. Jetzt möchten wir auch gar nicht lange fackeln und wir legen los mit dem Publikumspreis. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig gewotet. Ähm, Steffi verkündet den. Ja, ich habe die Ehre, den Publikumspreis zu verkünden. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schoolnet und Moin Refugees. Wer glaubt der hat gewonnen? Und gewonnen hat Moin Refugees! Bitte auf die Bühne! <lacht> kriegt er auch noch die Gutscheine. Wollt ihr ein kurzes Statement abgeben? Ähm, ja, also ich bin sehr froh, dass die Arbeit so gut geklappt hat und wir zum Ende hin auch noch die App so weit wie möglich fertiggestellt haben, dass man sie vor, also vorführen kann. Und ähm, ja, wir sind sehr optimistisch, was die Zukunft angeht, sind uns noch nicht ganz klar darüber, ähm, wie wir die App weiterentwickeln wollen oder ob, sie, ob wir sie weiterentwickeln wollen. Aber ähm, ja, wir sind, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Es war wirklich ein Kopf an Kopf Rennen und da wir ja nur drei Mitglieder sind, habe ich das echt nicht erwartet, dass so viel Anklang. dass ist so viel Anklang bekommen. Ja, äh, vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal an alle, die hier für uns gestimmt haben. Ähm, ich finde den Publikumspreis eigentlich äh, sehr wichtig, weil es das heißt, dass die Idee dahinter ähm, sehr gut angekommen ist. Ähm, äh, unabhängig davon, wie wir es umgesetzt haben. Und äh, ja, das freut mich, dass die Leute sich mit so einem Thema beschäftigen wollen und wir darauf hinweisen können. Ja, ganz deine Meinung auf jeden Fall. Alles wurde schon gesagt. Macht auf jeden Fall weiter. Hallo? <lacht> Super, vielen Dank. <lacht> So. Und jetzt bitte ich das Jurymitglied auf die Bühne, was den Preis für Best Design vergibt. Ich übergebe an Marco. Genau, das bin dann ich. Das schwitzige, eine Vorabbemerkung. Ich fand es relativ schön. Wir sind hier ja in einem Startup Accelerator, wo Inzwischen noch 80 Teams versuchen, kleine Ideen in die Welt zu bringen und haben dafür neun Monate Zeit und alle paar Wochen gibt es sogenannte Pitches, also das, was ihr hier gemacht habt und äh, tatsächlich bin ich erstaunt, dass einiges, äh, was wir hier heute gesehen haben vom Niveau her, besser ist als das, was die Leute hier zeigen, teilweise nach sechs Monaten oder so. Und das ist kein Spruch, sondern das ist wirklich so. Ähm, die Kategorie Design war sehr dankbar, weil wir da relativ eindeutig und sehr schnell zu einer Meinung gekommen sind, nachdem wir uns über vier andere Kategorien schon den Kopf eingeschlagen hatten. Ähm, und was, was uns da besonders gefallen hat, wie fertig die Idee schon aussieht und äh, wie ausgeprägt so wirklich die einzelnen Elemente schon sind. Ähm, und gewonnen in der Kategorie Design hat nochmal das Team Moin Ref Refugees. Ja, ohne Scheiß. Noah und Moritz ist dann hier und Finn. Herzlichen Glückwunsch. Doch, nochmal die Gutscheine. Entschuldigung, ihr kriegt noch mehr Gutscheine. Nochmal einen Gutschein, nochmal einen Gutschein und nochmal einen Gutschein. Ja, Also ähm, folgendes zum Design. Also wir haben ganz banal Freitag angefangen, ähm, so ein bisschen zu coden und haben uns beim UI-Interface einfach nichts gedacht. Und Samstag oder Freitagabend schon habe ich mir einfach überlegt, naja, da dann, dann muss doch irgendwas fürs Auge dabei sein. Und dann haben wir uns das Ganze überlegt und haben dann nochmal Samstag, wie ihr wahrscheinlich schon vorhin mitbekommen habt, alles nochmal neu aufgesetzt und mussten dann alles nochmal neu schreiben. Aber zum Glück ähm, sieht es jetzt so gut aus. Und ähm, ja, es, es ist einfach, ich mag dieses intuitive Design sehr und ich weiß nicht, als äh, wenn man jetzt als Flüchtling hierher kommt, dann muss man sich auch gut mit der App zurechtfinden. Und das hat uns dabei geleitet auch beim Design und ja. Habt ihr noch was zu sagen? Achso, und, äh, ja. Also das Ganze mit dem Design war für mich eigentlich ganz praktisch. Denn ich meine, die beiden haben die App gemacht, ich habe das Backend gemacht, ich hatte damit nichts zu tun. Taktisch praktisch. So, aber auf jeden Fall äh, ja, finde ich super, dass wir jetzt noch einen Preis bekommen haben. Ja, danke. Weiter geht's mit der Kategorie bester Code, weil wir sind ja schließlich auf einem Hackathon und da ist es auch immer ganz wichtig, dass man sich die Technologie hinter den Anwendungen anguckt und guckt, wie gut die technisch umgesetzt wurden. Und dafür ähm, war unser Mentor Sven in der Jury, richtig? Ja, ja komm her. Du. <lacht> genau, der sich den einzelnen Quellcode dann angeguckt hat, um das besser beurteilen zu können. Ja, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich mir äh, heute Morgen nochmal schnell bei euch allen ein bisschen die technische Umsetzung angeguckt habe. Und was ich wirklich sagen muss, ich war äh, sehr beeindruckt, weil das alles tatsächlich schon sehr professionell ausgesehen hat. Ja, also ich würde sagen, ihr seid wirklich alle bereit, in die Welt rauszugehen, und Software zu machen. Aber es gab natürlich, wir mussten uns natürlich für einen Sieger entscheiden und es gab einfach ein Projekt, äh, was uns technisch total geflasht hat. Und das war das Projekt Anti-Cheat. Genau. Und noch die Gutscheine. Wollt ihr auch noch was dazu sagen? Ja, wir, ich gebe mal ein kleines Statement ab und ich möchte nochmal ähm, an alle gerade an die Jury, die unser Projekt gewählt haben. Ähm, wir haben wirklich die ganze Nacht jetzt, die letzte Nacht auch mit durchgecodet um einfach versucht, ähm, so ansehnlich wie möglich den Source Code zu gestalten. Ja, ähm, was auch ein bisschen wahrscheinlich dazu gezählt ist, dass auch das, man das Ganze so ein bisschen sag ich mal, interdisziplinär gestaltet. Also man hat auf der einen Seite den Code, der auf dem Mikrocontroller laufen muss, dann den Code, der in dem Spiel laufen muss und den Code, der auf dem Server laufen muss. Und dass das alles eben zusammengebracht wurde, ist, glaube ich, auch noch ein großer Faktor davon. Ist der Code auf Ja, komplett. Ja. Auf Ja, das war es auch, was uns am meisten geflasht hat: einfach dieses Interdisziplinäre mit Hardware und Mikrocontroller und Software noch und mehrere Sprachen. Sehr gut. Ja, ja vielen Dank. So, ähm, also ich hatte meinen Aha-Moment. Ich weiß nicht, wo die Jury ihren Aha-Moment hatte. Deswegen bitte ich äh, auf die Bühne Dorina. Ich weiß selber noch nicht, wer gewonnen hat. Ich bin ganz gespannt. Okay, also auch mit diesem Preis ging es uns so, es war echt schwer, weil es so viele Aha-Momente gab. Jetzt mussten wir uns für eins entscheiden. Wir haben uns für ein Projekt entschieden, was ähm, Informationen visualisiert und deutlich macht ähm, und was man auch dann auch noch viel, also beliebig weit verwenden kann, um damit weiterzuarbeiten. Und das fanden wir richtig toll. Und zwar insbesondere die Lärmdaten. Ja, also Lärmdaten ähm, zu, zu visualisieren in einer Stadt, ähm, großartig. Und äh, entsprechend geht der Preis an Life is Complex. Möchtet ihr auch noch was dazu sagen? Ja, ich denke, wir haben mit dem äh, Projekt einen soliden Grundbaustein gesetzt, um äh, ja, damit weiterarbeiten zu können und vielleicht noch mehr, mehr Open Data einbinden zu können. Und ja, ich bin stolz darauf, dass wir das so geschafft haben. <lacht> danke schön, danke schön. Weiter geht's mit dem Sonderpreis für Gaming. Wir haben ja schließlich Gaming-Fokus und deswegen möchte ich jetzt Katrin auf die Bühne bitten, die als Vertreterin der Play und der Initiative Creative Gaming jetzt den Gaming-Preis verleihen wird. Ich weiß auch noch nicht, wer es ist. Ich bin ganz gespannt. Ja, und zwar haben wir uns überlegt, äh, der Preis in der Kategorie Gaming geht an ein Spiel, das äh, ja auf einen Kleines, aber auch ähm, sehr wichtiges ähm, Problem im Umweltbereich hinweist und uns außerdem in schwindelnde Höhen führt. Und das ist das Spiel Mirrors Wedge VR. Und äh, ja, dann komm mal bitte auf die Bühne. Genau, wir haben gedacht, das ist ähm, ganz schön und du hattest jetzt ja noch nicht so viel Zeit, aber wir wären neugierig darauf ähm, zu sehen, wie das Ganze weiterentwickelt wird, ob man dann irgendwann auch Bienchen sieht in dem Spiel und ja, herzlichen Glückwunsch. Er sagen? Bitte? Er sagen? So, ja. Genau. Also ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe, hier jetzt auf der Bühne zu stehen und den Preis zu entnehmen. Weil ich war einfach allein. Ich wusste als erstes ja gar nicht genau, was ich machen sollte. Und es war ja schon ein halber Tag Vergangenheit. Deswegen bin ich dankbar, dass ich jetzt diese Urkunde habe und den Gutschein. So, und jetzt last but not least unser Preis getreu dem Motto: mit Code die Welt verbessern. Ich bin gespannt, was Diana jetzt uns erzählen wird. Ja, das war auf alle Fälle keine einfache Entscheidung, weil es so viele großartige Projekte gab, die alle äh, Gutes tun und die Welt verbessern wollen. Ähm, wir haben uns trotzdem entschieden für ein Team die einfach ein sehr schönes Thema haben, ein sehr aktuelles Thema angehen, die auch sehr schön äh, erklärt haben, wie sie auf die Idee gekommen sind. Sie wollen nämlich anderen helfen, gemeinsam mit anderen Jugendlichen. Und der Preis geht an Projekt Social Connection. Ja, also ich bedanke mich einfach, dass äh, so viele unsere Idee so gut verstanden haben auch ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall die Seite noch fertig kriegen und äh, dass Leute das auch verwenden können. Das hoffen wir natürlich auch. Genau, das hoffen wir auch. Wir wollen das Produkt dann auch alle nutzen. Vielleicht an der Stelle auch nochmal einen Riesenapplaus an Theresa und Stephanie, die hier wirklich Unglaubliches auf die Beine gestellt haben. Der größte Applaus gehört wirklich den Teilnehmern hier, denn was sie jetzt in wenigen Stunden an dem Wochenende umgesetzt haben, ist wirklich unglaublich. Und wenn ihr Lust habt, weiter zu hacken, dann seid ihr alle ganz herzlich eingeladen zur großen Abschlussveranstaltung in Berlin, 16. bis 18. Oktober. Das wäre dann quasi das letzte Mal Jugendhack dieses Jahr, bevor es nächstes Jahr hoffentlich genauso und noch mehr weitergeht. Ähm und damit diese ganzen tollen Projekte auch trotzdem noch weitergeführt werden, auch quasi nach Jugendhackt und äh, weiterführend, ähm, gibt es zwei wichtige Stellen, wo ihr euch hinwenden könnt. Das sind zum einen die OK-Labs, OK also hier code4.de. Ähm, das sind Leute, die sich treffen, um mit offenen Daten die Welt auch ein Stück besser zu machen. Das sind Stadtentwickler, Designer, Stadtplaner etc. Kommt da jeden Montag hin, die treffen sich, entwickelt da eure Projekte weiter. Oder, äh, wie auch Dodger erzählt hat, vom Computer Club, nächstes Wochenende ist der Junghackertag, wie jeden letztes Wochenende im Monat, glaube ich. Da könnt ihr auch jederzeit euch hinwenden und eure Projekte weitermachen. Die sind so toll, die dürfen nicht vergessen werden. Und vergesst bitte nicht, bevor ihr hier abhaut, alle äh, eure Teilnahmebestätigung vorne am Empfang abzuholen. T-Shirts... Ach ja, genau. Und jetzt könnt ihr auch T-Shirts kaufen. <lacht> 10 Euro kannst du unten an der Rezeption kaufen. <lacht> und wir wollten natürlich, also wir, das sind, ich bin Paula und ich arbeite für die Open Knowledge Foundation und betreue quasi Jugendhakt von Berlin aus. Und genau, Daniel von Mediale Pfade. Ja, uns bleibt der schönste Part, wir dürfen Danke sagen. Danke an dieses unfassbar tolle orga team ein riesenapplaus stellvertreten Stefan hier Stefanie und Theresa aber noch ein riesiges team ich widerstehe jetzt alle namen ähm, zu verwenden es waren einfach viel zu viele genau steht mal bitte noch mal auf orga team ähm, ganz großartig Dank ganz weitergeben an dieses großartige Orga-Team, das uns so viel Nerven und Zeit äh, gerettet oder gespart hat, wie sagt man? Also man konnte sich blind auf euch verlassen und deswegen möchte ich alle aus dem Orga-Team gerne mal einmal auf die Bühne holen, weil ähm, ihr habt einen Großteil dieser Arbeit geleistet und wir konnten uns blind auf euch verlassen und ähm, super. Anne, Auri, Er kommt, Sarah, Uwe war auch dabei, der kann leider heute nicht mehr mit dabei sein auf der Bühne, deswegen äh, danke an dieses großartige Team. Ähm, wir, wir drehen den Spieß jetzt nochmal um, weil wir euch beiden Danke sagen wollen. Zum einen, dass ihr Jugendhackt nachher Hamburg geholt habt und zum anderen, dass ihr uns überhaupt die Möglichkeit gegeben habt, mitzumachen. Und ihr habt echt Blut und Wasser geschwitzt in den letzten Wochen und habt irgendwie keine Mühen gescheut. Und ja, wir haben da so kurzfristig gestern mal was organisiert. Ich hoffe, wir haben die Fragen getroffen. Total. Ja, Lieben Dank euch beiden. Und der letzte Applaus gehört tatsächlich all den tollen Teilnehmern. Wegen euch machen wir das Ganze hier. Äh, kommt wieder. Wir sehen uns hoffentlich in Berlin und sonst nächstes Jahr. Alles Gute, kommt gut nach Hause. Bis bald.